Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Olaf ist selbstständig. Er hat viele innovative Ideen und er führt sein Unternehmen mit Freude. Leider vernachlässigt er dabei die Buchführung. Viele Belege verwahrt er ungeordnet in einer Kiste. Die Belege werden nicht immer sofort oder gar nicht verbucht. Digitale Belege sind beim letzten Festplattencrash gelöscht worden. Den Überblick über seine finanzielle Lage hat er schon lange verloren. Dadurch hat er viele Probleme. Seine Existenz als Unternehmer ist gefährdet. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bilden die Grundlage der Buchführung für Unternehmer. Sie bestehen zum Teil aus Richtlinien, die im Handelsgesetzbuch festgelegt sind. Ein Kaufmann ist verpflichtet, seine Geschäfte nach diesen Grundsätzen zu führen. Erstens. Die Buchhaltung muss klar, vollständig, verständlich und übersichtlich sein. Zweitens. Die Eintragungen in die Bücher müssen dokumentenecht sein. Drittens, Dokumente müssen aufbewahrt, Eintragungen dürfen nicht unleserlich gemacht werden. Und viertens, der wichtigste Grundsatz: keine Buchung ohne Beleg. Warum sind diese Grundsätze wichtig? Falsche Daten und Informationen werden so weitgehend vermieden. Eine saubere und ordnungsgemäße Buchführung hilft dem Kaufmann, vor Verlusten geschützt zu werden. Externe Personen, wie zum Beispiel staatliche Betriebsprüfer, müssen Sie schnell einen Überblick über die finanzielle Lage des Unternehmens verschaffen können. Olaf hat sich externe Hilfe geholt und sich in Sachen Buchführung weitergebildet. Ab jetzt bucht er jeden Beleg sofort, kümmert sich um die Vollständigkeit, speichert Dokumente geordnet ab und bereitet alle Daten sauber und übersichtlich auf.